Es erfordert schon eine äh, gewiss, ein gewisses an äh, Organisation genau, um äh, das halt hinzubekommen. Aber ähm, grundsätzlich klappt das schon, wenn man sich da anstrengt und äh, organisiert, wie man und wann man äh, Sachen macht und wie man das Training legt, dann kann das schon klappen. Ja, ich würde auch sagen, Kommunikation ist auf jeden Fall wichtig, also dass man mit äh, Trainern und auch letztendlich Uni oder Schule gut kommuniziert und dann klappt das eigentlich. Also eigentlich findet man da gut Lösungen. Aber ja, ein-, zweimal die Woche Basketball spielen mit den Jungs finde ich immer für mich persönlich ganz wichtig, weil ich das von klein auf gemacht habe und ähm, daher sehe ich das nicht als Aufgabe, sondern als Privileg, dann nach der Arbeit ein bisschen mich zu bewegen und äh, ja, uns hier draußen äh, eine schöne Zeit zu haben. <lacht>